Ein so, jetzt langsam auf mich zukommen. Jetzt den letzten Tag. <lacht> Unser Hochzeitskalender sieht ein bisschen kitschig aus. Die Leute werden lachen. Der Onkel Doktor kommt auch dran. Ja, eben. Ich bin ja schließlich der erste Mensch, dem du begegnet bist. Als du zur Welt kamst, da bist du mir direkt in die Hände gerutscht. Das glücklichste Brautpaar und die glücklichsten Eltern. Auf eine wunderbare Zukunft. Auf eine wunderbare Zukunft.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 Wir haben uns erlaubt, Ihnen zur Hochzeit und in Erinnerung an viele zusammen verlebte Abenteuer, zum Beispiel, wenn Sie vom Pferd gefallen sind und ich Sie aufgehoben habe, diesen Sattel mit den besten Wünschen zu überreichen. Wow, das wirklich eine gute Idee. Da haben Sie aber eine große Freude gemacht, wirklich. Ihr... Hallo, Silky, du kannst doch nicht im lassen. und Hemd. Ist... Lizzie <lacht> kommt gar nicht in Frage. Dein Gatte sagt dir. Ja, und er soll dein Herr sein. Nicht wahr? So heißt es doch in dem Sichsen. <lacht> das habe ich noch auf keiner Hochzeit erlebt. Wie viele Hochzeiten haben Sie eigentlich schon mitgemacht, Herr Pfarrer? Ich habe Sie nicht gezählt. Es geht immer um Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Beichten. Ja, und Beichten. Wie kommen Sie jetzt da? Ernste Gespräche. Oh, es sieht nur so aus. Kommen es... Sie, Herr Pfarrer, jetzt müssen Sie das versprochene Glas mit uns trinken. Ja, gerne. <lacht> sie. Entschuldigen Sie, Frau Elisabeth. Herr Doktor. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass ich unserem jungen Paar von ganzem Herzen alles nur erdenklich Gute wünsche und Ihnen auch freue mich. Doch, ich glaube Ihnen, obwohl ich eher Grund hätte, Ihnen nicht zu glauben. Sie meinen, mein Leben zu kennen. Doch gerade heute der Nikis Hochzeitstag möchte ich Ihnen sagen, Sie wissen nicht alles, lieber Doktor. Es war ein... Qualvoller innerer Kampf, über 20 Jahre ein harter Kampf mit mir selbst, an dem ich beinahe... Aber wahrscheinlich finden Sie das alles falsch, was ich getan habe. Darüber maße ich mir kein Urteil an, Frau Elisabeth. Aber ich möchte, dass Sie mich verstehen, lieber Doktor. Ich war ja noch ein halbes Kind. Ich meine nicht den Jahren nach, aber nach Erfahrungen und Erlebnissen... Mein Vater hatte mich oft mitgenommen zu Herrn Rittmeister von Breithagen, mit dem er mich gerne verheiraten wollte. Vater fand eine Gelegenheit, uns allein zu lassen. Gerd zeigte mir das Gut, den Hof und die Stallungen. Er zeigte mir den Park, das Haus, das Land. Vater war sehr zuversichtlich, was Gerd und mich anging, aber meine Mutter teilte nicht seinen Optimismus. Dann zeigte mir Gerd seine Pferde, auf die er so stolz war. Ja, das das, Lady. Na, Lady? Schau dir mal deinen Besuch an, hm? Na, schau mal an, Lady. So einen feinen Besuch haben wir nicht alle Tage. Wo oh, ein schönes Fräulein war überhaupt noch nicht da. Hm? Du möchtest wohl auch, dass es hier bliebe, was? Der jeden Tag Zucker bringt. Ja, ja, Lady. Dein alter Herr wünscht sich das auch. Der würde alles auf der Welt dafür hingeben, wenn sie nie mehr von uns ginge. Sollten wir nicht zurück? Nein, wir sollten nicht zurück. Ich liebe dich, Elisabeth. Ich liebe dich, seit ich denken habe. Wie du noch ganz klein warst und in die Schule gingst. Ich kann an keine andere Form mehr denken. Wir gehören zusammen. Elisabeth, du gehörst hierher. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will nicht mehr länger warten, Elisabeth. Ich, ich hab's ja auch gern. Dass wir uns heiraten, daran habe ich nie gedacht. ich kann jetzt nichts weiter sagen. Gut, schon gut. Vergiss es. Ich verstehe dich nicht. sieht doch glänzend aus. Na und, soll ich vielleicht einen schönen Mann heiraten? Außerdem wie alt kann er sein? Gerade richtig für mich. Und reich ist er auch. Und wie? Dann verstehe ich ihn. Ich finde ihn wunderbar. Ich glaube, wenn der einen so richtig in die Arme bringt. Oh! Weißt du, Annemarie, wie eigentlich solltest du ihn heiraten? Erstens will er mich gar nicht, und zweitens gehöre ich nicht aufs Land, sondern in Großstadt. Weltstadt. Ja, Rauschende Gesellschaft. Und das Rauschen ist nicht so wichtig. Hauptsache es verkehrt viele bedeutende Leute. Aha. Diplomaten, Künstler. Oh. Erik Linde. Du, der ist allererste Klasse. Dass der in unserem elenden Nest überhaupt ein Konzert gibt. Den muss ich kämpfen. Wie willst du denn das anstellen? Jetzt ist es kurz nach elf. Um halb hat die Probe angefangen. Wir warten einen Moment ab, wenn der Portier nicht Was Wir? Ja, selbstverständlich kommst du mit. Was, ohne Erlaubnis? Ja, auf normale Weise lernt man keine bedeutenden Leute kennen. Ich hab dir doch gesagt, wir können nicht rein. Wer ist denn? Hallo, wo wollen Sie denn hin? Bleiben Sie stehen! Halt. Die ist hier in den Saal eingedrungen. Dann drängen Sie sie wieder hinaus. Sie hat sich irgendwo versteckt. Aha, Ich hab sie. Moment mal. Entschuldigen Sie, meine Herren, das ist meine Schuld. Ich hatte die Dame zur Probe eingeladen und ich habe vergessen, dem Portier Bescheid zu sagen. Also bitte, mein Freund, nehmen Sie Platz. Meine Herren noch einmal von Ziffer 4. Darf ich bitten? nur halb so ungeschickt gewesen wäre, wäre mir jetzt eine sehr reizende Begegnung entgangen. Ich hatte solche Angst, dass Sie mich hinauswerfen lassen. Da kennen Sie mich schlecht. Den Pianisten möchte ich erst mal sehen, der jemand, der ihm zuhören will, gewaltsam entfernt. <lacht> Aber ich verstehe Sie sehr gut. Als ich zwölf war, da habe ich die Schule geschwänzt, um meine ersten Symphonien zu komponieren. Ich habe sie dann natürlich gleich wieder verbrannt. Mit 13 habe ich mein Fahrrad verscheuert, um ins Konzert gehen zu können. Na, dann kam das Konservatorium. Jetzt reise ich viel. Rom, Paris, Chicago, New York. Aber erzählen Sie mir was von sich. Hm? Ich, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich werde erwarten. Wer erwarten Sie? Ein Mann? Ihre Familie? Aber wir werden uns doch wiedersehen, ja? Sie können doch nicht einfach verschwinden. Kommen Sie heute Abend in mein Konzert. Ich gebe Ihnen eine Karte. Nein! Gut, dann nach dem Konzert, hier im Café. Nein, das geht nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich warte heute Abend hier, nach dem Konzert um 11 Uhr. Ja? Drei, ich will ja keinen Druck auf sie ausüben, aber sie ist so romantisch. Sie hat keinen Sinn für die Wirklichkeit. Man muss ein bisschen auf sie aufpassen. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der die Eltern den Kindern vorschreiben, wen sie heiraten sollen. <lacht> Na, es waren nicht die schlechtesten Ehen, die so entstanden sind. Aber ich sage ja, ich will ihr ja nur einen Rat geben. Na ja, versuch es. Hat sie jetzt besucht? Anne-Marie ist noch bei ihr. Sag mir doch, wie er dir gefallen hat. Ich war wirklich nicht in der Probe. Aber ich habe doch draußen auf dich gewartet. Ja. Wie der Portier hinter dir herliegt, bin ich vor Angst gleich umgekehrt und schnell nach Haus. Ach, schade. Ich stelle mir vor, dass Erik Linden haargenau dein Typ ist. Wieso? Er ist in allem das Gegenteil von drei Tagen. Geistig, sensibel, leicht dämonisch. Er kann sicher unerhört brutal sein. Ich glaube eher, dass Breithagen brutal ist. Das ist ein Unterschied. Er kann vielleicht grob sein. Erik Linden ist hintergründig. Dem traue ich allerlei zu. Und dir auch. Ich könnte mir vorstellen, dass du doch in der Probe warst und es mir aus irgendeinem Grund nicht sagen willst. Und weshalb sollte ich dir das verschweigen? Das weiß man eben bei hintergründigen Menschen nie. Übrigens, ich liebe das. Ich trainiere selbst auf hintergründig. Aber ich werde es nie dahin bringen, so zu werden wie ihr. Was, wie ihr? Wie du und Erik Lind. Ach, du bist ja verrückt. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Elisabeth, ich möchte dich gern sprechen. Ich habe nur gewartet, bis Annemarie weg ist. Ja, Papa. Du weißt, dass Gerd beitagen dich zur Frau möchte? Ja, ich weiß es. Naja, es war ungeschickt von ihm, dir einen Antrag zu machen, ehe du ihn richtig kennengelernt hast. Ich möchte dich nur bitten, lehne seine Freundschaft nicht ab. Mach dir die Mühe, ihn wirklich kennenzulernen. Ich bin gerne bereit dazu. Aber du darfst mir nicht böse sein, wenn ich in einem halben Jahr noch genauso denke wie jetzt. Nein, gewiss nicht. Also, alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Hier schon geschlossen was wirklich Mein Gott, Sie sind ja klatschnass. Was kann man denn da dagegen tun? Na sagen Sie, was kann man da dagegen tun? Ich kenne eine reizende Zeichnung. Da trägt ein Mann eine triefende Nix in seine Wohnung und setzt es in die Badewanne. Eine Badewanne hätte ich. Also, ich habe jetzt genug vom Wasser. Ich möchte am Land gehen. <lacht> Bischofsallee 16. Ist doch eine hübsche Idee von Ihren Stadtvätern gewesen schön schönen alten Haus unterzubringen, statt in irgendeinem Hotel. Man hat an alles gedacht, sogar an nichts. Das Badezimmer ist oben, Sie finden alles, was Sie brauchen. Ziehen Sie meinen Morgenmantel an. Ganz kalt. Mehr Musik? Nein. Bitte spielen Sie. Hier aus. Bitte halten Sie an. Wann sehe ich dich wieder? Um zwei in unserem Café. Um zwei. An diesem Tag endete ein Leben. ein kleiner Bursche, der mir ein Päckchen und einen Brief brachte. Schönes Erlebnis. Früher abreisen als geplant. Nie vergessen. Kleines Abschiedsgeschenk als Andenken. Wenige Wochen danach gab ich mein Einverständnis, die Frau des Rittmeisters von Breithagen zu werden. Eigentlich hatte ich ja gewünscht, dass die Trauung in der St. Peterskirche stattgefunden hätte. Aber Sie können doch meinen Neffen verstehen, nicht wahr? Vier Generationen sind in der alten Dorfkirche getraut. Na, selbstverständlich. Ich muss sogar sagen, jetzt bin ich direkt froh darüber, dass Gerd darauf bestanden ja. hat. als wir in den Schleier am Haar stecken wollten. Na, Sie lachen, ja Herr wieder. Was machen Sie denn für Geschichten? Bin ich ohnmächtig geworden? Ja, nun bleiben Sie mal ruhig so liegen. Ach, darf ich bitten, uns einen Augenblick allein zu lassen? Komm, Tantchen, komm. So kommen Sie mal, mein Kind. Dankeschön. Danke, es geht mir schon besser. Wie ist denn das passiert? Mir wurde plötzlich übel. Alles schwamm mir vor den Augen. War das heute zum ersten Mal? Nein, schon seit ein paar Tagen. Aber noch nie so stark wie heute. Aha. Mein Kind, dann sagen Sie mir mal bitte. Die Hitze, die Aufregung, dann hat sie lange stehen müssen. Ich habe mal eine Hochzeit mitgemacht, da ist der Bräutigam ohnmächtig geworden. Ist. <lacht> so habe ich noch nie gehört. No, die Ehe ist sogar besonders glücklich geworden. Warum auch nicht? No, weil man doch beim Bräutigam auf die Idee kommen könnte, er will sich drücken. <lacht> Wir werden der Mama nichts davon erzählen. Aber schließlich und endlich ist es kein großes Unglück. Ich verstehe nicht. Sie heiraten ja heute. Ich hatte schon gefürchtet, Sie werden nur auf Wunsch Ihres Vaters die Frau von Barth haben. Da hat mich der Anschein also getäuscht. Elisabeth, es ist doch nicht etwa Doch. Fühlst du dich wieder besser? Es ist schon alles vorbei. Dass sich das nur nicht in der Kirche wiederholt? Ich glaube nicht. Gehört jetzt dir. Ach, schauen Sie, Doktor, wie entzückend. Sie müssen unbedingt eine Aufnahme machen. Es tut mir sehr leid, Frau Regierungsrat, aber mit meinem Apparat ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich glaube eher, Sie wollten damals nicht fotografieren. Na, jedenfalls auf der Hochzeitsfeier... Wichen Sie mir aus, und auch später, wenn ich mit Ihnen sprechen wollte, dem einzigen Menschen, der mein Geheimnis kannte. Ja. Ich habe mir lange Zeit nicht vorstellen können, dass aus Verschweigen, aus Täuschung ein echtes Glück entstehen kann. Aber im Jahr aus, Jahr ein, meines Kurpfuscher-Alltags, habe ich inzwischen so einiges gesehen und gelernt. Ja. Schauen Sie doch. Ist das nicht echt? Ja, sicher. Das Leben ist nun mal kein Rechenschieber, der immer nur eine Lösung zulässt. Eine einzige, die richtig ist. Also, ich muss schweigen. Ich glaube, ja. Sie würden sonst das Lebensglück der beiden auf furchtbare Weise zerstören. Ja. Ich muss mit meiner Schuld allein... Haben Sie nie versucht, inzwischen Nikis Vater wiederzusehen? Nein, ich wollte ihn nicht wiedersehen. Niki sollte unser Kind sein. Ich wollte hinfinden zu Gerd. Ich wollte lernen, ihn zu lieben. Acht Jahre waren seit unserer Hochzeit vergangen. Wir hatten ein paar Tage Ferien gemacht in Berlin. Niki war auf dem Gut geblieben, bei ihren Pferden, die sie ebenso liebte wie Gerd. Er telefonierte jeden Abend mit Niki. Ja, Fräulein. Wollen? was ist denn mit meinem Ferngespräch? Ich warte schon 20 Minuten. Ja, bitte. Das ist komisch, aber ich bin nicht ruhig, solange ich nicht weiß, was mit dem Fräulein-Tochter los ist. Bei so einem verliebten Vater ist das nicht verwunderlich. Ah, das ist es. Ja, hallo. Na, endlich. Hallo, Mausi. Ja, wie geht's denn? Na, was hast du denn heute ausgefasst? Wir? Oh, deine Mutter hat ein wunderschönes neues Abendkleid an. Wir gehen auf eine Gesellschaft. Zu Muttis Freundin, Annemarie. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Du, Mutis, für dich hat sich ein Bein am Stacheldraht aufgerissen. Ich habe es verbunden mit Heinrich zusammen. Es ist nicht schlimm. Heinrich hat ein paar prima Hürden zurechtgezimmert. Na, das beruhigt mich ja kolossal, dass ihr in meiner Abwesenheit Hürdenrennen veranstaltet. Ich bin erst einmal gesprungen und bin sehr vorsichtig, Papi. Weißt du, erst lasse ich das Pferd mit den Vorderbeinen überspringen, dann mit den Hinterbeinen und ich selbst springe überhaupt nicht. Ich sitze oben drauf, ich tue gar nichts. Weißt du, was du bist? Du bist eine freche kleine Rübe. Frag sie, ob sie manchmal übt. Mutti lässt fragen, ob du Klavier übst. Fräulein Kramer hat gestern gesagt, Osmi oh, würde noch mal sein. Na siehst du. Also jetzt geh gleich schlafen, hörst du? Träum schön. Gute Nacht, Niki. Gute Nacht. Gute Nacht, Masi. Gute Nacht. Marie wird sich ärgern. Ja, weil die schon wieder zu spät kommen. Weil du so schön aussiehst. Die Frau. Hier kommt jede entzückende Frau bekannt vor. Ich hatte mit Herrn Linden eine Verabredung. Ich dachte, Sie würden es mir bestimmt nicht überlassen. Ich hätte es Ihnen nie verziehen, wenn Sie Herrn Linden nicht mitgebracht hätten. Ihr kennt doch Erik Das ist tanze doch noch immer nicht. Das tut mir so leid. Bitte helfen Sie mir. Ich bin ganz sicher, dass wir uns schon irgendwo getroffen haben. Ja, vorhin im Fahrstuhl, im Arlo. Das meine ich nicht früher. Aber ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Ich glaube nicht. Ach, man täuscht sich so oft. Verzeihung, ich habe solche Lust. Aber bitte, hilf. Kramer, sind die einzige Art, wo man interessante Leute trägt. Kommt! Sagen Sie mal, Wer hat sich gebaut? Ich bin über beide Ohren in sie heimlich verliebt. Ich <lacht> bin in ihr Konzert gelaufen und habe mir beim zweiten ein Schnupfen geholt, als ich im Regen auf ein Autogramm wartete. <lacht> Schade, dass ich das nicht gewusst habe. Das Komischste aber war bei der Orchester. Wir hatten uns hineingeschlichen, um sie aus der Nähe bewundern zu können. Aber der alte Portier hat uns wieder hinausgeschmissen. <lacht> wer wir? Meine Freundin Elisabeth von Breithagen und ich. Sie haben doch vorhin mit Elisabeth getan. Sie hat mir damals gesagt, sie wäre nicht da gewesen, aber ich habe es ihr nie geglaubt. Nicht so scheiße, locker. Niki! Nicht doch, wie schäme dich. So groß und so dumm. Niki! Niki! Ich werde dir zeigen, wie mein Pferd ist trainiert. Das wolltest du doch nicht immer lernen. Komm. Warum muss ich mich immer umziehen und Fred nicht? Fred darf mit der Reithose zum Katechismus und ich nicht. Weil er ein Junge ist. Na und? Dem Namen Gottes ist es bestimmt egal. Ich habe einen Umweg gemacht. Ich über... Na, was sagst du zu der Überraschung? Herr Linden und Herr... Micheletti. Micheletti haben sich persönlich hierher in unsere Einsiedelei bemüht, um uns Karten zu bringen. Herr Linden geht morgen einen Abend im Konzertsaal. Das ist sehr liebenswürdig. Frau Kramer hat mir in Berlin das Versprechen abgenommen, Ihnen ihre Grüße persönlich zu überbringen. Nur darum haben wir uns auch noch, Sie so einfach Niki, zu überfallen. Bei solchen Überfällen gibt's da gewöhnlich Tee, äh? <lacht> Na Nicky! Aber dafür kann man uns meine Tochter Nicky. Tag Nicky. Veronika heißt sie eigentlich. Grüß dich mein Kind. So Nicky, du hau ab und sorg für den Tee. Hier, nimm das mit. Niki. Darf ich bitten meine Herren? Bitte schön. in meinem Gespräch nach Hannover. Angemeldet. Jawohl, Herr Ratsmeister. Wir müssen mich dann entschuldigen. Na, Niki, weißt du eigentlich, wer der Onkel ist? Ja, also, was, ähnliches wie Frau Kramer. Frau <lacht> Kramer? Das ist Niki's Klavierlehrerin. Gar nicht so dumm, was du da sagst. <lacht> Herr Linden ist allerdings ein sehr berühmter Pianist. Was übst du denn jetzt bei Frau Kramer? Sie fängt erst an. Oh ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Niki Ihnen was vorspielen dürfte. Aber gern. Warum denn nicht so eine Gelegenheit kann man doch nicht vorübergehen lassen? Wenn der Herr Linden mal ein Pferd kaufen will, Darf ich mir auch vorführen? Ich komme gerne darauf zurück, wenn ich mal den Konzertsaal mit dem Tattersaal vertauschen sollte. <lacht> Was spielst du uns denn vor, Niki? Den fröhlichen Landmann hören wir immer gern. Mozart Alla Tochter. Oh ja. <lacht> Sehr schön, mein Kind. Richtig begabt. Soll Sie später Musik studieren? Verzeihung, Herr Rittmeister, Ihr Gespräch aus Hannover. Dankeschön. das zu entscheiden, haben wir ja noch Zeit. Aber jedenfalls danken wir Ihnen sehr für Ihr freundliches Urteil. Und die Herren entschuldigen mich einen Augenblick. Im Büro? Oh, ja. ja hier, kommst du mit? Sie wissen, dass ich nur Ihretwegen hierher gekommen bin. Bitte nicht. Was wollen Sie von mir? Was will ein Mann, der einer Frau nachreist? Seit Tagen denke ich nur mehr an Sie. Ich möchte... Und ich möchte Sie bitten zu gehen. Zwischen damals und heute liegen viele Jahre. Für mich auch acht Jahre Ehe. Ich glaube nicht mehr jedes Wort, das man in der Laune des Augenblicks sagt. Gehen Sie. Kommen Sie nie mehr zurück, bitte. Hast du eine Zigarette? Meine Frau sagt, Sie wollen uns schon verlassen. Wir danken herzlich für Ihren Besuch und für die Karten... Auf Wiedersehen, Herr Lindner. Auf, Auf Wiedersehen, Frau. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie noch raus. Das könntest, dass Künstler sich so wenig in der Gewalt haben. Das nimmt man doch alles an. Was meinst du? Der ist doch verliebt in dich. Sieht doch ein Blinder. Der hat sich doch schon in Berlin in dich verliebt. Mich hält er für ein Dussel und dich glaubt er, im Sturm erobern zu können. Wie kommst du denn darauf? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich gemerkt hast. Kommt hierher, um Grüße von Annemarie auszurichten. Glänzende Ausrede. Charmiert herum. Denkt wohl, ich will ihn als Klavierlehrer für Niki engagieren. Gib mir mal meinen Tabak, du Wemp. Danke. Heute danken für den großen Genuss, den Sie uns bereitet haben. So lassen Sie mich gleichzeitig die Hoffnung aussprechen, dass die Pause bis zu Ihrem nächsten Besuch in dieser Stadt nicht wieder neun Jahre dauert. <lacht> Auf Ihr Wohl, verehrter Herr Linn! zum Glück vorbeigekommen. vielleicht bin ich ihm jetzt wieder begegnet. Jedenfalls hat sich doch zwischen gestern und heute etwas geändert. Hm. Vielleicht durch das Spielen. Wenn Sie reden, glaube ich Ihnen kein Wort. Aber wenn Sie spielen, da verliere ich mein letztes Reden muss, ich. ich glaube, der kriegt alle rum. Meinen Sie? Oh, solche Leute dürfen überhaupt nicht frei herumlaufen. Die gehören interniert unter Schutzaufsicht. Dann sprechen Sie mal mit dem Kultusminister. <lacht> Damals haben Sie mir geglaubt. Nur einen Abend oder einen halben Tag. Und davon ist nichts übrig geblieben. Doch. Das da. Sie erkennen es nicht wieder? Sie haben es mir doch selber geschickt. Ich könnte jetzt lügen. Ich könnte Ihnen sagen, wie liebevoll ich dieses Geschenk ausgesucht habe, aber es ist nicht wahr. Ich habe das Armband nie gesehen. Michelette hat es besorgt wie immer. Ich werde mich jetzt drücken. Empfehlen Sie mich bitte ja, Frau Nachher. Ich habe Sie in Berlin zuerst nicht wiedererkannt. Aber als ich erfuhr, dass Sie sind, preis ich Ihnen nach. Warum weichen Sie mir aus? Ich verstehe, mein Kredit kann nicht sehr groß sein bei Ihnen, Elisabeth, möchte ich will Sie etwas fragen. Bitte lächeln Sie nicht. Ich lächle nicht. Ich meine es ernst. Ich fahre übermorgen fort nach Südamerika. Für ein halbes Jahr auf eine Tournee. Komm mit. Nein, es ist zu spät. Das glaube ich nicht. Ich warte auf dich am Freitagabend. In der Allee, wo der Weg zum Hof abbiegt. Um 11 Uhr. den Abend so hässlich unterbrechen muss. Aber ich glaube, es ist besser, wenn meine Frau den Wagen steuert. In meinem Zustand. In der Nacht. Naja. ja, ich bin ein Bauer. Ich verstehe was von Pferden, aber nicht von Frauen. Erinnerung. Schönen Gruß von Anne-Marie Kramer. Da-damm, da-da-da-da-damm! Na, da. ist ja, schon. Habt ja. ihr recht? Haben ja, wir vollkommen ja. recht. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, seit, seit ich ein kleiner Junge war, hat mich niemand mehr zu Bett gebracht. Ja. Ja. Ja. Mutter, Schwester, Kameradin, immer das, ja. immer das ja. Nie diesen Weg. Schlaf jetzt. Elisabeth. Guten Morgen, Gerd. Ich wollte dich um Entschuldigung bitten wegen gestern Abend. Es tut mir leid, dass ich so viel getrunken hatte. Es muss sehr peinlich für dich gewesen sein. Ach, lass doch, Gerd. Schönen Dank für die Pflege. Hoffentlich habe ich nichts gesagt, was dich hätte kränken können. Sprechen wir nicht mehr darüber. Nein. Oh, guten Morgen, Herr Pfarrer. Ich möchte Sie nicht stören. Aber nein, guten Morgen, Frau Elisabeth. Treten Sie doch näher. Darf ich Sie sprechen? Aber gern. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich stehe sofort zu Ihrer Verfügung. Ja, Frau Elisabeth? Ich weiß keinen Ausweg. Ich bin am Ende. Es handelt sich um einen Mann. Nicht um einen, nicht um Gerd. Ich liebe diesen Mann seit acht Jahren. Ich habe ihn vor meiner Hochzeit kennengelernt. Und nach der Hochzeit? Er hatte mich vorher verlassen. Weiß der Herr Rittmeister davon? Nein. Ich verstehe Sie nicht. Was kennt Sie? Sie haben Ihren Mann? Ihre Ehe entstammt ein Kind? Nein! Was meinen Sie? Ist Niki... Niki ist nicht Gerds Tochter. Ihr Vater ist der Mann, von dem ich eben sprach. Als er mich verlassen hatte, willigte ich in die Heirat mit Gerd ein. Aber erst am Tag der Hochzeit wusste ich, dass ich ein Kind erwarte. Und der Herr Rittmeister hat nie etwas davon erfahren? Nein, bis heute nicht. Sie haben ihn geheiratet, und er glaubt, bis heute... Ja, ich habe damals geschwiegen. Ich fürchtete den Skandal. Meine Eltern, ich war so verzweifelt. Mhm. Und jetzt ist plötzlich der Mann, den ich damals liebte, zurückgekommen. Meine Gefühle für ihn sind unverändert. Er will mit mir ein neues Leben anfangen, und ich bin bereit, ihm zu folgen. Ich will versuchen, glücklich zu werden. Und ich werde eine Ehe aufgeben, die keine ist, nie eine war. Würde das nicht auch alles klären und für alle das Beste sein? Weiß dieser Mann, dass er der Vater Ihres Kindes ist? Nein, niemand weiß davon. Außer dem Doktor und jetzt Ihnen. Sie sollten meine Antwort eigentlich im Voraus wissen. Es ist die Antwort der Kirche. Sie sind verheiratet, Frau Elisabeth. Aber, Niki, denken Sie an das Kind. Wenn ein Kind zur Welt kommt, so wiegt es drei Kilo. Und jedes Gramm, das es beim Wachsen gewinnt, ist ausgefüllt mit der Liebe und Sorge der Mutter und des Mannes, den es seinen Vater nennt und dessen Namen es trägt. Und das ist ihr Gatte. Den Verlust Ihres Vaters würde Niki nie verschmerzen. Glauben Sie mir, das Leben Ihres Kindes ist hier, auf dem Gut, bei dem Rittmeister. Und Sie, die Mutter, gehören zu Ihrem Kind. Ja, bitte? Niedige Frau, Sie werden am Telefon verlangt. Fragen Sie, wer da ist. Aus der Stadthotel Fürstenhof. Sagen Sie, ich bin nicht da. Gut, Niedige Frau. Komm, oh mein Schatz. Ja, bitte. Die gnädige Frau wird schon wieder aus der Stadt angerufen. Sehr dringend. Ich bin nicht da. Warum bist du nicht da, wenn du da bist? Wo ist Papa? Papa ist weg. Er ist mit Frieds Vater zu einer Besprechung gefahren. So, so, ohne mir Gute Nacht zu sagen. Was haben Sie denn zu besprechen? Fried hat mich gefragt, ob ich ihn später einmal heiraten würde. Was meinst du, Mutti? Das brauchen wir nicht noch heute Abend zu entscheiden. Na ja, aber das muss man sich doch überlegen. Ja, das werden wir auch tun, Gideon. So, gute Nacht. Ich wollte nicht feige sein. Ich wollte... Ich muss es Ihnen selbst sagen, dass ich nicht mit Ihnen kommen kann. Du kannst. Komm mit. Nein, ich sagte schon, es ist zu spät. Es hat keinen Zweck. Bitte, lassen Sie mich. Ich bleibe hier bei meinem Mann, wo ich nicht gehöre. Bitte versuchen Sie nichts mehr. Bist du glücklich mit ihm? Du gehörst zu mir. Du weißt es. Du weißt es im Grunde genau. Komm. Komm, hab Mut, mach dich frei. Komm mit. Nein, ich kann nicht. Nein. Gut. Dann werden wir uns nicht wiedersehen. Ja, das will ich. Nie wiedersehen. Leb wohl. Leb wohl. Ich kehrte zurück in das Leben, in das ich gehörte. Annemarie kam zu einem längeren Besuch. Annemarie war bei allen Schicksalswenden meines Lebens dabei. Wieder vergingen Jahre. Aus der kleinen Niki war ein reizendes junges Mädchen geworden. Unzählige Menschen waren in den folgenden Jahren unsere Gäste. Fred war viel bei uns. Er verliebte sich in Niki und aus beiden wurde ein Paar. Auch eine frühere Pensionatsfreundin von Niki kam, die ich vorher nie gesehen hatte, Rita Borell, ein fremdartiges, dunkles Mädchen. Ich danke Ihnen vielmals, liebe Frau, für Ihre freundliche Einladung. Und das ist Papa! Haben Sie eine gute Reise gehabt? Ja, danke. Sie, dass ich früher komme. Wacht Niki hat sich jemand um Rita's getan. Ja, natürlich. Niki hat viel von Ihnen erzählt. Und ich finde, sie hat nicht übertrieben, als sie meinte, wie hübsch Ihre Freundin sei. <lacht> ich, komm, ich will dir jetzt erstmal dein Zimmer zeigen. Wie denn das Mädchen? Interessant. Aber ist sie nicht viel älter als Niki? Ach, kaum ein Jahr. Ich hätte nie geglaubt, dass deine Mutter noch so jung und schön ist. Und Papa? Dein Vater sieht sehr männlich aus. Findest du das hübsch jetzt? Gefällt dir? Wunderbar. Es wird jetzt bald furchtbar voll hier. Die Kramas kommen aus Berlin, die bleiben bis zu meiner Hochzeit hier. Und dann kommt täglich Fred und Isa und unser alter Doktor mit seiner Filmkamera suis <coughs> <Just> mal <my day. laughs> <lacht> oh, sieht toll aus. Ja, toll. Und jetzt kommt der Kaffee. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. ja, schnell Ich habt da falsch zusammengeklebt, verzeihung. Zeugt bei dem Kind zehn Jahre lang Klavierunterricht? Dann haut sie einem statt der Mondscheinsonate einen Mambo runter. Du, dein Mann und die Jöre kommen aber auffallend oft zusammen vor. Ich an deiner Stelle würde aufpassen. Gerd ist gerade im gefährlichen Alter. Red kein Unsinn. Er hat in seinem Leben nur zwei Leidenschaften, seine Pferde und mich. Wohin soll denn eigentlich die Hochzeitsreise gehen? Nach Spanien, Sizilien, nach die Rivera und auf die Balearen. Und Sie, Rita, wo würden Sie am liebsten Ihre Splitterwochen verbringen? Zu Hause, im Süden, in der Sonne. Zum Beispiel Capri, nicht in einem eleganten Hotel am Strand. Ein altes Haus mit großem Garten und einer Pergola mit Weinranken. Ich habe davon geträumt seit meiner Kindheit. Da ich weiß nicht, diese alten italienischen Häuser sind ja sehr schön, aber meistens ist weder ein Badezimmer drin, noch ein anständiges WC. Apropos, Dr. Zöller, so unpoetisch. Apropos Italien. Kinder im Kapitol gibt es einen wunderbaren italienischen Film. Wollen wir nicht hin? Gut, gern gehen wir. Wer kommt mit? Ich, ich auch. Gehen wir auch? Also alle. Ja, Heinrich ist so besorgt um die Stute. Wenn Sie heute Nacht foltern, muss ich dabei sein. Aber ich fahre euch den Wagen raus. Wunderbar. Da spielen wir nachher noch eine Partie zusammen. Ja. Gut, ja. Also los, Kinder, gehen wir. Ich muss mich doch umziehen. Ja, aber schnell. Ich, ich, ich glaube, ich bleibe besser hier und gegessen schlafen. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Ach, du Armes. Ich habe dir ja gesagt, du kriegst einen Sonnenstich. Nimm Aspirin und mach dir einen Essigumschlag. Es tut mir furchtbar leid, dass du nicht mitkommst. Arktisches Klima, wohl zur Verzweiflung, Herr Ritter, was? Seit zwei Jahren, seit ich ins Pensionat kam, warte ich darauf, dass es mal anders wird. Aber es bleibt immer gleich. Sieben Monate Winter, drei Monate Übergang und acht Wochen Gewitterregen, was man Sommer nennt. Ich habe das Gefühl, man wird hier doppelt so schnell alt wie bei uns. So. <lacht> mein Gott, entschuldigen Sie. Sie spielen Schach und ich störe Sie noch. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Rita. Ja. Bin ich am Zug? Ja, ich habe ihn gerade im Bauern genommen. So. Und was kurz den Läufer? <lacht> Ach, Karma. Das Mädel hat ja ganz recht. Da rackert man sich ein Vierteljahrhundert lang ab. Zu wenig Sonne, zu wenig Wärme, zu wenig Luft, zu wenig Faulenzen. Ich frage mich immer wieder, woran liegt das eigentlich, dass man nie so ganz zufrieden ist? Nie ganz unglücklich, aber auch nie ganz glücklich. Das Mädel hat recht. Das ist ja auch die ewige deutsche Sehnsucht. Nach dem Süden. Nach der Wärme. Naja. Man müsste eigentlich alles aufgeben hier. Und weg. Fort. Schachmatt ja natürlich. <lacht> ich bin aber auch nicht konzentriert. Ich müsste eigentlich auch mal den Lieber in den stall Verstehe, die Stute, was? Ja, das ist gut, ich bin sowieso müde. Die gern schlafen. Ich habe mir überlegt. Ich bringe euch zum Kinofahrer gleich wieder zurück. Ich möchte Gerd beistehen, Rosalinde Fuhl zum dritten Mal. Nehmt zurück ein Taxi, ja? Och, schade. ja. Ich lasse dich jetzt nicht mehr fort. Morgen reise ich weg für immer. Solange ich noch die Kraft habe, mich von dir loszureißen. Aber ich gehe doch mit dir. Verstehst du denn das nicht? zurück, du kommst gerade zur Taufe zurecht, Rosalinda hat deinen Sohn bekommen. Gerd, ich muss dir ein Geständnis machen. Wenn ich früher aus der Stadt zurückkam, so war das nicht, weil der Film schlecht war, es, es war aus Eifersucht. Das ist ein Gefühl, das ich bisher nie gekannt habe. Heute überfiel mich auf einmal eine irrsinnige Angst. Man lebt so vor sich hin, stellt sich keine Fragen, sucht nicht nach Namen für die Gefühle, die man füreinander empfindet, nur die plötzliche Vorstellung, dass alles anders sein könnte. Da weiß man... Gerd, es klingt so dumm nach 20 Jahren Ehe, aber... Ich liebe dich mit dem Wagen aus der Stadt zurückgerast, weil ich dachte, du und Rita... Ich bin so glücklich, dass ich mich geirrt habe. Du hast dich nicht geirrt. Ich möchte dir nichts vorlügen Es tut mir leid, dass deine Gefühle für mich so spät erwacht sind. Ich lebte 20 Jahre lang in meinem schönen, Liebenswürdigen Eisblock. Du warst immer in allem vorbildlich. Hausfrau, Gefährtin, Mutter. Tja, einmal war ich sogar wirklich glücklich. Das war damals, als Niki geboren wurde. Später bildete ich es mir ein. Denn ich habe nie an eine andere Frau gedacht. Und ich wäre wohl auch so an deiner Seite gestorben. Ich liebe dich. 20 Jahre habe ich auf diese Worte gewartet. Sie hätten mich zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht. Aber heute ist es zu spät. Du musst mir verzeihen, aber ich glaube, es ist am besten. Wir trennen uns. Und Nikki? Nikki darf vor ihrer Hochzeit nichts erfahren. Bald wird sie ihr eigenes Heim haben und dann wird sie über alles leichter hinwegkommen. Und äh, wann? Ich werde das gut am Tage nach Nickys Hochzeit verlassen. Gute Nacht. Werdige nee, Frau sind heute so zeitlich. Alle Gäste schlafen noch. Ja, es ist noch viel zu tun mit den Vorbereitungen. Hat man die Girlanden geliefert? Herr Rittmeister sagt, er bringt sie selbst aus der Stadt mit. Er ist auch heute schon sehr zeitig weggefahren. Ich wollte Ihnen gerade einen Brief hinterlassen, Frau von Breithagen. Gestern Abend hat man mich aus Frankfurt angerufen. Meiner Vormut geht es gar nicht gut und ich bin gezwungen, diese wunderschönen Ferien zu unterbrechen. Ich wollte Ihnen vor allem für Ihre Gastfreundschaft danken. Mein Mann hat mich über alles unterrichtet. Ich verstehe, dass Sie abreisen wollen. Aber ich möchte nicht, dass Niki erfährt, was vor... ...dass etwas vorgefallen ist. Ja, natürlich nicht. Das ist auch der Wunsch meines Mannes. Und deshalb möchte ich Sie bitten, noch zu bleiben. Ja. Ich habe nicht gedacht... Wir wollen uns dahin einigen, dass Sie bis zu Nikkis Abreise hier bleiben, Nicht wahr? Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sagen soll. Ich... Sie brauchen mir nichts zu sagen. Es ist gut. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sagen soll. Meine Frau hat in die Scheidung eingewilligt und Niki wird in acht Tagen ihr eigenes Heim haben. Gerd, meine alte Freundschaft zu Ihnen. Ich gestanden... möchte mit dem Anwalt sprechen, der mein Vermögen verwaltet und nicht mit meinem Freund. Drei Tagen Gut und Haus erhält meine Frau und außerdem gebe ich ihr noch ein Drittel meines Barvermögens. Das Gestüt will ich verkaufen. Sind Sie wahnsinnig? Ihre Pferde? Was ich wissen will, ist nun Folgendes: Ob mir danach und nach Ausgleichen der Mitgift für Niki noch genügend übrig bleibt, um im Ausland sorgenlos leben zu können. Vorausgesetzt, dass es sich um ein Land mit niedriger Valute handelt, bestimmt. Italien zum Beispiel. Aha. Süditalien. Verstehe. Altes Haus auf der Höhe mit Pergola und Weinranken. Sehr richtig. Ich möchte ein solches Haus erwerben. Bitte telegrafieren Sie nach Capri. Ja, und was das Haus selbst anbelangt, so verlasse ich mich auf ihr vortreffliches Gedächtnis. Ja, und ich möchte nicht, dass irgendjemand vor Nickys Hochzeit oder meiner Abreise etwas erfährt. Auf Wiedersehen. Gerd, Sie sind ein alter Esel. Lieber Doktor, ich habe eine Sünde begangen. Ich habe ohne Liebe geheiratet, und damit habe ich mich an den Mann versündigt, der mich wahrhaft und ehrlich liebte. Jetzt, wo ich gelernt habe, ihn zu lieben, ist es zu spät. Lieber Herr Pfarrer, ich glaube, es ist sehr gut, dass Leuten wie uns gar keine andere Wahl bleibt, als ein Geheimnis zu bewahren, das uns anvertraut wurde. Wenn wir die Möglichkeit hätten, über alles zu reden, was wir wissen, Wahrscheinlich würden wir viel Unheil anrichten. Also, das Schönste an dem ganzen rum liest dass er morgen wieder vorbei ist. Schäm dich, Josef. So. Du bist der Einzige, der keinen Finger gerührt hat, um Elisabeth zu helfen. Und wieso? Bin ich als Gast hier oder als Aushilfskellner? Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich so früh heirate. Unsere Kinder werden ganz junge Großeltern haben. Ah, Gerd Großpapa, mit Räumer und Pantoffeln. Na, ich werde ja auch Großmutter. Ja, Gerd ist doch viel älter als du. 14 Jahre, nicht wahr, Gerd? Aber alle sagen, dass Papa bei seiner Hochzeit mit 34 Jahren noch furchtbar jung war. Und dein Vater ist auch sehr jung geblieben. Ich brauche mich nicht zu trösten. Ich bin immer ganz genau informiert über Annemarie und über ihre Flirts. Ja, da kann man nichts machen. Als ich sie kennenlernte, war sie 19, ich war 47. Sie hat nicht mich geheiratet, sondern Bankkram und Company, also mein Geld. Ja, bei dem Altersunterschied ist es nicht anders denkbar. Das ist doch Unsinn, Kamer. Aber ich beklage mich nicht. Annemarie ist sehr nett zu mir, besonders nett. Wenn sie mich betrügt. Ja, hoffentlich geht meine Bank nicht krank. Dann halte ich Annemarie bis an mein Ende. Hier gewiss bald sehr leer vorkommen. Ja, sehr. weggelaufen. Du ist ein Es ist geradezu beängstigend, wie gut die Hochzeitsatmosphäre den Frauen bekommt. Es ist zu so beängstigend, wie gut mir der Champagner schmeckt. Ja, ja. In diesem Hause werden ja auch nur erstklassige Sorten serviert. Ich bin doch ein reicher Mann. Ach, reich. Ja, ja. Sehr reich. Das Haus, das Gut, das Land, Wertpapiere, Aktien. Das Gestüt. Ja, und das Gestüt. Tja, und das Gestüt. Und das alles werde ich nun für dich hergeben, Rita. Hergeben? Wieso an Payne? Du liebst mich doch, Rita. Ja, natürlich. Aber wieso musst du dein Vermögen hergeben? An deine Frau? Ja, das ist Ihre Bedingung. Da draußen auf der Terrasse steht Dr. Zöller mit allen Papieren und Unterschriften. Gerd, um Gottes willen, mach keine Dummheiten. Du kannst doch nicht alles hergeben. Verstehe mich. Ich sage das nur um deinetwillen. Überlege es dir, Gerd. Ich. Äh, wir wollen. wir können doch nicht in Armut leben. Nein, ich mache keine Dummheiten mehr. Ich kann wieder rechnen. Das sind große Differenzen. Zum Beispiel 52 und 19. Eine gewaltige Differenz. Wir haben uns offensichtlich verkalkuliert. Es hat keinen Zweck, Rita. Entschuldige, ich habe dir da eben eine Falle gestellt, aber wir sitzen beide drin. Denk doch mal nach. In acht Jahren bin ich 60 und du 27. Das geht nicht gut aus. Ich werde immer große Sehnsucht nach dir haben. Aber ich glaube, es ist am besten, wir sagen uns adieu. Dr. Zöller? Ja, bitte? Ich wollte Sie bitten, den Auftrag, den ich Ihnen vor zwei Tagen gab, zu stornieren. Sie haben recht. Es ist wohl besser so. Adieu. Wie soll ich das verstehen? Keine Scheidung? Keine Villa in Capri. Sehr richtig. Lieber Zoller, Sie waren Zeuge der Verirrungen eines alten Esels, wie Sie sich auszudrücken pflegten. Aber Gott sei Dank, der alte Esel ist noch im richtigen Moment zur Vernunft gekommen. Ich wollte mich selbst betrügen. Ich wollte 20 Jahre meines Lebens wegschwindeln. Aber ich fand den Absprung nicht. Ich bekam Angst. Was wollen Sie? Früher oder später hätte ich mit diesem Mädchen irgendwo gesessen, wo ihr ja doch nicht hingehört. Und wo ich auch keine Wurzeln mehr hätte schlagen können. Und hiermit ist also nichts. Schade. Mal ein günstiges Angebot. So? Ja. Sehr anständige Zahlungsbedingungen, schönes Haus, Bergola, Schwimmbad. Wie vorgesehen. Wissen Sie was, Zoller? Schicken Sie doch den Vertrag ans Hotel Danieli in Venedig, an Niki. an Frau Fred Halbenstein, damit die Verirrungen dieses alten Esels doch noch zu was gut sind. <lacht> Ja, vielen Dank, Herr. Gut. Danke, Herr Annemarie. Ja, danke. Danke, Herr Annemarie. Komm, komm, komm. komm, komm. komm, komm, komm. Mama, ich möchte dich noch was fragen. Ja, was? Was ist zwischen dir und Papa? Wieso, wie kommst du denn darauf? Ich hab's gemerkt. Bist du fertig? Ja, ich möchte nur gerne wissen, was zwischen euch in Unordnung gekommen ist. Niki denkt, wir hätten Streit gehabt. Nein, etwas anderes als Streit. Es tut mir leid für Fred, aber ich fahre nicht eher hier weg, bis ich weiß, dass ihr wieder gut miteinander seid. Da kannst du ganz beruhigt abreisen. Ich kann dir versprechen, dass deine Mutter und ich zusammenbleiben werden bis an unser Ende und dass nichts auf der Welt uns mehr trennen wird.